Also äh, wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine äh, schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor äh, waren, abgeschoben zu werden. Und ich, mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Ähm, deswegen äh, Ihr es wieder zurück in den Libanon. Genau. Ja, genau. Ich verstehe das und ähm, dennoch muss ich jetzt auch, ähm, das ist manchmal auch Hartpolitik. So, Wenn du jetzt vor mir stehst, und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch. Aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das, das können wir nicht, auch nicht schaffen. Und äh, da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt. Und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht, so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es das natürlich eine sehr belastende Situation weiß ist. weiß ich, dass denke. es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil ich, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere in, welcher, in welche Situation man kommen kann. Ja? So, Diesen und, Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ja, das haben wir ja auch äh, sinnvollerweise gesprochen. Und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist.